Echo 1, acknowledge. Echo 1, confirm Shell Download. Copy that. Ready, when you are. Hallo, es spricht Echo Einheit Jack. In der letzten Folge habe ich Apollo Systeme wieder lauffähig bekommen. Ich habe verschiedene Reparaturen durchgeführt. Apollo hilft mir, Lift zu finden. Jetzt möchte Apollo, dass also seine Crew wieder reanimiere. Danach hilft er mir, Liv zu finden. Ich hoffe, wir finden Sie bald. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Lone Echo. Und ihr habt ja eben schon gehört, wir haben hier die KI-Einheit wieder repariert. Und jetzt sollen wir die Crew finden. Und äh, ja, ich schaue jetzt mal ganz kurz in die Logdateien hier. Apollo hat versprochen, Liv mithilfe seiner Crew zu finden. Erreiche die Stase-Kapselkammer. So, und jetzt habe ich wieder den kleinen Bug hier, dass ich hier nicht äh, wirklich drücken kann, wo die Crew denn jetzt ist. Das ist natürlich blöd. Jetzt fliegen wir erstmal hier ein Stück. Der hat eben gesagt, er hat erwähnt, dass er wieder Strom auf diese Dings gegeben hat. Dann müsste ich eigentlich jetzt hier gleich ran. Ja. Na komm! Okay. versuche ich aber noch mal, weil ohne... Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich habe auch schon neu gestartet. Ändert sich aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so versuchen, die Kuh zu finden. Okay, müssen wir da mal aufmachen. Scheint der richtige Weg zu sein. Jetzt Müssen wir mal hier unsere Schneidbrenner holen. Ihr nervt die kleinen gelben Bälle? Ha. Okay, scheint aber der richtige Weg zu sein, von daher schneiden wir uns erstmal den Weg frei. Schauen wir mal, ob wir die Crew finden. Oh je, da ist ja alles zugewachsen. Boah. Okay, der ist kurz vom Bersten. Oh je, Leute. Das ist nicht gut. Ich versuche einmal da rumzufliegen. Wenn ich jetzt dort neben den gegangen wäre, wäre der explodiert. Das wollen wir jetzt hier nicht. Oh yeah, okay, okay. Bleib ruhig, bleib ruhig. Die Eckwaller tut ja nichts. Wir wollen nur spielen. Platzen, dann haben wir echt ein Problem. Noch sieht es gut aus. Okay, hier sind überall diese Dinger von den Torpedos. Das Schiff wurde ja angegriffen durch diese komischen Torpedos. Und die haben diese Masse hier freigesetzt. Ganz ruhig. Ruhig brauner. <lacht> oh, Leute, das wird ja immer enger. Okay. bisschen witzig aus, wie ich mich gerade hier strecke, aber ich habe echt Panik, dann irgendwo dran zu kommen hier. Okay, wenn ich da lang gehe, könnte es platzen. Ne? Das ist aber auch so ein Ding. Das heißt, wir versuchen echt hier so lang zu gehen. Oh. Und wir schaffen es. Du hast es fast geschafft. Die Crewquartiere sind in diesem Flügel vorbei am Hauptkontrollraum. Okay, ich versuche jetzt nochmal hier das zu aktivieren. Nee. Also, wenn jemand diesen Bug kennt und weiß, wie er den beheben kann, dann kann er sich gerne mal melden in der Beschreibung. Würde einiges einfacher machen. Hier gab es jetzt keinen anderen Weg, natürlich. So, sind wir jetzt hier richtig? Okay. Da gehen wir aber jetzt gleich mal gucken. Ich lade jetzt schon mal nochmal mein Schild auf. So ein bisschen haben wir schon abgekriegt. Okay. Sieht schon einfach genial aus. Okay. Gucken wir uns die Luftschleuse Dann mal schauen, wo die Crew ist und was viel wichtiger ist, wo es liegt <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hauen sie hier aber einen raus mit den mit der Aussicht okay, da wird unsere kaputte Station sein überall sind ja Wrackteile Schauen, was ich jetzt hier machen kann. Das ist die Techcom station Haben wir die Crew aufgeweckt, können wir das Schiff mit diesem Terminal scannen. Okay, die Schlafkammer ist ganz in der Nähe. Warte, wir aktivieren noch irgendwas dadurch. Okay, TechCom-Station. Mainframe-Zugang. Okay, aber ist irgendwas auf jeden nicht in der Ordnung. Ähm Logikern nee, Die ist kaputt oder halt nicht kaputt aber momentan deaktiviert weil da der Kern entweder kaputt oder leer ist Schreibungsplatz oder was war das ja? Ne? Okay. Ich kann hier nichts machen. Auch den Kern, aber okay, schauen wir mal weiter. Finden uns jetzt momentan nichts. Hier geht es überall weiter. Dann schauen wir mal. Viele Wege führen zur Proof. Nur hier. Radio. Im aber ich habe eigentlich noch alles auch Okay. Da ist die Jack. Wir haben die Kälteschlafkammer erreicht. Einige der Kapseln sind noch funktionstüchtig. Um die Crew zu wecken, müssen wir das Energienetz reparieren. Wie komme ich zu den Energiesystemen? Der Notfallgenerator befindet sich unter uns. Jetzt geht es halt auch wieder. Nach einer Wartungsklappe Ausschau. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schon mal, was wir machen müssen. Schauen wir uns mal ganz kurz diese Kapseln an. Ah, okay. Hier... Schalter um sie zu öffnen. Okay, dann müssen wir erstmal die Energie wieder hier hinbringen. Schauen wir mal, was, was, was wir jetzt dafür machen müssen. wahrscheinlich runter. In die Tiefen. Noch weiter. Ja, hier geht's ja lang. Ich dann Tennis. Die Kontaminierung nimmt an Dichte zu. Die Biomasse benötigt Energie. Durch die Reaktivierung der Schiffssysteme könnte das Vorankommen erschwert werden. Wir sollten vorsichtig sein. Warte, ich mal den damit kann ich besser zielen. Okay, seht ihr, so, sobald ich Energie zuführe, wachen die zum Leben. So kann mir jetzt auch gar nichts passieren. Aber sobald ich hier gleich wieder Energie habe, fangen die alle an zu leuchten. Ich mach mal ganz kurz. Ich mal ein bisschen gegen die Wand. Okay, sind wir jetzt hier? Da vorne ist der Generator. Die Fusionsreaktion ist zum Erliegen gekommen. Wir müssen einen Neustart. Wie starte ich das System neu? Dafür werden wir drei Energiezellen brauchen. Ich besorge was wir brauchen. Okay. Wir sind drei Slots. Wir brauchen drei Energiezellen. Schauen wir mal in diesen ja, weiß nicht, Regal oder was es auch immer sein soll. Okay, hier ist nichts. Unbekannt. Warte mal ganz kurz. Ich bin viel geschlagen. Okay, kann man nichts rennen. jetzt lebt auch immer wieder alles, jetzt gucken wir mal was wir da jetzt machen können Ich würde jetzt momentan fast sagen, da gibt es gar keinen Weg, aber da gibt es einen kleinen Weg. Oh je. Leute, Leute, Leute. Boah. Okay, gut, dass unsere Beine nicht richtig getrackt werden, weil sonst hätte man es nicht geschafft. Da ist eine Zelle. Eine Ladestation. Ist aber auch voll. Haben wir hier noch eine leere Zelle? Nee. Aber eine haben wir schon mal. Dann bringen wir die schon mal kurz weg. Nur noch zwei. Kontakt hergestellt. Die Energiezelle ist bereit. Ich suche nach weiteren Zellen. So, jetzt gehen wir den Weg lang. Ich muss man hier wieder das Panel öffnen. Das ist aber jetzt ein anderes, glaube ich. So, jetzt können wir da die Tür öffnen. Was wieder eine. Die Energiezelle ist leer. Wir müssen sie irgendwie wieder aufladen, um sie für den Generator nutzen zu können. Kein Problem. Haben wir ja. Die Energiezelle wird geladen. Aber Schnellladevorgang hier. Bremsen, bremsen, bremsen. So, zweite. Eine fehlt noch, eine fehlt. Geladene Batterien, wenn es denn so einfach wäre, steckt sich hier irgendwo noch eine? Vielleicht da braucht man ja nicht lang. Da ist ja nichts mehr oder gucken wir mal ganz kurz, ob da irgendwo noch eine rumschwebt. Das sieht nicht so aus. Nee. Ja, nichts irgendwie vergessen. Aber oh, muss ich jetzt lang. Was ist denn hier, wenn ich ihn in die Mitte haufe? Was wird denn dann? Also, das ist ja auch nichts. Ne? Okay, ähm. Daher kann man doch, oder? Ja genau, durch das Loch kamen wir. Okay. Der ist explodiert. Hier müssen wir weiter suchen. Einen Ding müssen wir doch noch finden, oder? Ja wohl gelacht. Mal ob ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ach, hier sind wir. Hier sind wir her, ne? Ja, okay, hier sind wir hergekommen. Also es ist der falsche Weg. Also hier kann ich mich nicht echt ganz schlecht orientieren. In dem Spiel hier. So, jetzt gucken wir da nochmal rein. Da haben wir nämlich noch nicht reingeguckt. Vielleicht haben wir hier Glück. ach guck doch mal noch eine leere Energiezelle. Wir müssen die hier auch wieder aufladen. Aufladen ist leicht. Was kriegen wir hin? Ich muss ihn ganz kurz nochmal drehen. Fällt er wieder raus? So, dann haben wir das Leite Fusionsmaterial ein Du kannst jetzt mit der Konsole den Generator aktivieren Danach musst du rasch verschwinden Denn das Strahlungsniveau wird schnell steigen Sobald die Reaktion in Gang ist Okay, das heißt wir müssen uns mal ganz kurz jetzt hier... So, wissen wir wohin müssen gleich. Aber ich glaube wir mussten ja... Wir mussten da lang, ne? Niveau steigt schnell. Wir sollten zurück zu den Kälteschlafkammern. Vielleicht können wir die Crew weg. Oh. Ist hier natürlich alles aufgewacht. Okay, jetzt müssen wir nur hoch. Viel Glück gehabt. der Crew. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt müssen wir die Crew wecken. Schalte mit der Kälteschlafsteuerung in der Mitte des Raums die Sicherheitsprotokolle ab und leite so die Dekompression ein. Greife auf Kälteschlafsysteme zu. Sind die Sicherheitsprotokolle deaktiviert? Kannst du jede Kapsel von Hand öffnen. Okay, jetzt, jetzt kommen wir ran. Oder? Ich muss jetzt alle? Ah, okay. Ähm, manche kommen wohl nicht weg. Guck mal da, die ist gut dazugewachsen. Okay. Kein Sinusrhythmus. Keine Atmung. E.T. Miller. Schade. Sensorexpertise wäre sehr hilfreich gewesen. Mit der Tiff Tiffany. Okay, Leider tot. Nehmen wir uns die nächste Kapsel vor. Gunnery Chief Giles. Sehr belastbar. Ein entmutigender Verlust. Okay, auch tot. Ja, hier wird wohl keiner überlebt haben. Zhen Feuerleitoffizier, 23 Jahre alt, Sehen kaum alt genug aus. für den Dienst. Komische Adern hier. Jetzt müsste der die Augen aufreißen und schreien. Dann würde ich hier äh, gegen die Wand laufen, glaube ich. Er sieht nach einem Offizier aus. Lieutenant Commander McClintock. Chef der taktischen Operation. Apollo, wenn die Biomasse in diese Kälteschlafkapsel eingedrungen ist, wird sie vermutlich... Ich habe eine Pflicht gegenüber diesem Schiff und seiner Crew. Ich muss sicher gehen. Wenn wir die biometrischen Daten des Commanders sammeln, können wir mit der Terminalstation den Rest des Schiffs nach Überlebenden absuchen, einschließlich deines Captains. Öffne die Kapsel und finde den e port ihres Raumanzugs. Datenerfassung abgeschlossen. Verarbeitung läuft. Zugangscode erforderlich. Ich sollte jetzt auf die Diagnosesysteme zugreifen können. Bitte, geh jetzt zurück zur Techcom-Station und verbinde mich mit dem Hauptterminal. Kann ich die öffnen hier auch? Wow! <lacht> die war Schon doch der geringste Kontakt mit der Biomasse kann zu Hardwareversagen führen. <lacht> Sei vorsichtig. Aber die war doch inaktiv, diese Biomasse. Hilf Apollo beim Scannen Apollo kann die Sensoren nutzen um seine Crew und Lift zu scannen Wäre zur Techcom Station zurück Wo war die Techcom Station? Ich hab's da ja zumindest Markiert Schauen wir mal Wenn wir online sind, kann ich innerhalb weniger Sekunden nach Überlebenden scannen. Okay. Dann werden wir dem jetzt hier das Teil wieder reparieren. Wir Mainframe Zugriff hergestellt. Starte Scan. Bitte warten. Dann... starte mal. Nein. Ich will da haben. Da muss noch mehr sein. Apollo, was ist los? Es ist niemand mehr übrig. Ich habe versagt. Apollo. Boah, die Kreuzen Apollo. Tote. Die Sicherheit der Atlas Corporation liegt in deinem Verantwortungsbereich. Du. Du bist für Liv verantwortlich. Ja. Apollo, bitte, lass mich mit meiner Mission nicht scheitern. Notfall. Dringender Notruf folgt. Station Kronos 2 kompromittiert. Lebenserhaltung versagt. Besatzung ist von Bord gegangen. Deine Station? Sie sollte nicht existieren. Kronos 2 wurde durch einen kosmischen Vorfall zerstört. Liv ist noch am Leben, Apollo. Wir schreiben das Jahr 2126. Du warst dieser kosmische Vorfall. Aber du kannst mir immer noch helfen, eine Atlas-Offizierin zu retten. Greife auf Sicherheitslogs zu. Bitte warten. Ich habe eine elektrische Störung bei den Lebenserhaltungssystemen entdeckt. Scheinbar will jemand auf die Umgebungssteuerung zugreifen. Liv, sie lebt. Wie komme ich dahin? Ich öffne einen Kanal zum Adjutanten deiner Station. Ich denke, ich kann einen eurer Fury-Transporter requirieren. Du kommst durch die Luftschleuse in diesem Raum zu. Okay, Leute, wir sind wieder einen Schritt nach vorne gekommen, Richtung Liv und ist jetzt zum Greifen nah, würde ich fast sagen. Aber hier beenden wir erstmal die Folge. Wir haben die Crew ja, ja gefunden und äh, haben sie auch aus den Straßekapseln geholt. Leider sind alle tot gewesen, also alle an Bord sind tot, außer Lift, da scheinen, die scheinen noch zu leben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video hier. Wenn euch es gefallen hat, haut mir doch ein Like draus und äh, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.